hey hey, oliver Schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video und wenn du jetzt dieses video anschaust dann planst du vielleicht eine karriere als vertriebler eine karriere im vertrieb oder im network marketing und ähm, ich möchte in diesem video ja fünf ähm, ja, wichtige ähm, ja Basics mit an die Hand geben, die du äh, brauchst, um einen erfolgreichen Start in dem Bereich hinzulegen. Äh, fünf Punkte, über die du von Beginn an nachdenken solltest. Ich habe dir auch zu diesem Video noch äh, einen Blogartikel erstellt, wo ich noch mal äh, tiefer in das Thema eingehe. Den Blogartikel werde ich ja dann unterhalb des Videos ähm, ja in den äh, in der textbeschreibung dementsprechend verlinken äh, vorbeischauen lohnt sich ähm, auf meinem blog oliverschirmer.de findest du dann ähm, ja im übrigen auch noch weitere informationen tipps und tricks zu ja, den themen rund um network marketing online marketing Okay, lass uns loslegen Eine karriere im vertrieb äh, macht durchaus sinn darüber nachzudenken zum einen weil es halt für jeden äh, wirklich eine, eine option ist ähm, ich sag mal seine berufliche laufbahn nochmal komplett auf null zu, zu stellen ja in vielen bereichen ist ein quereinstieg möglich so dass du nicht zuerst noch mal eine neue ausbildung beginnen musst, sondern quasi mit ähm, training on the job machen kannst und ähm, ja deine karriere beziehungsweise deine berufliche laufbahn nochmal komplett neu ausrichten kannst des weiteren werden ähm, Gute Vertriebler, gute Leute im Vertrieb ähm, Händering gesucht ähm, Ich glaube StepStone ähm, habe ich mal was gelesen, dass ähm, das so ein bisschen das Nadelöhr vieler Unternehmen ist, ja ähm, Gute Leute im Vertrieb zu finden und auch hier ähm ist es einfach so, dass äh, ein, dass der Verkauf, ja, dass ähm, der Vertrieb, das ist das Rückgrat von jedem Unternehmen, weil wo sind wo wäre ein Unternehmen, wenn es keine ja, Verkäufer hätte, ja, die äh, die Produkte an den Mann bringen, ja, ohne Verkauf kein Umsatz, kein Gewinn, kein Wachstum für das Unternehmen und das ist äh, ein ganz ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass äh, der Verkauf auch wenn er bei vielen oft so ja äh, nicht so gut angesehen ist ja dass es einer der wichtigsten äh, berufe ist die du ähm, die du ergreifen kannst ja weil äh, letzten endes sichert der verkauf viele viele arbeitsplätze im innendienst ja in ganzen unternehmen weil denn nur wenn ein verkauf zustande kommt kann natürlich auch dementsprechend äh, das unternehmen weiter wachsen weiter investieren ja ähm, okay also was ähm, musst du ähm, bedenken, wenn du jetzt im Vertrieb oder im Network Marketing startest? Ähm, fünf ähm, Basics, be beziehungsweise fünf Punkte, über die du dir da Gedanken machen solltest. Ähm, wie gesagt, habe ich dir unterhalb des Videos, ähm, verlinke ich dir nochmal zu einem Blogartikel, wo nochmal weitere Themen besprochen werden, wo es dann noch weiter in die Tiefe dann geht. Aber das soll jetzt einfach nicht Gegenstand ähm, dieses Videos sein. Also Punkt 1 wenn du eine erfolgreiche vertriebskarriere beziehungsweise eine erfolgreiche karriere als networker ähm, machen möchtest dann musst du im ersten step mal genau wissen wer sind denn deine kunden und wer sind ähm, ja nicht deine kunden ähm, das ist ganz wichtig herauszufinden welche äh, bedürfnisse probleme ähm, situationen herausforderungen haben denn deine kunden ja ähm, wichtig einfach auch aus, aus dem augenblickwinkel heraus dass du ähm, einfach sofort erkennst ob du es mit einem kunden zu tun hast oder eher nicht es ist nicht es steht nicht außer frage dass dein produkt vielleicht ja für viele menschen in frage kommt das mag durchaus sein aber wenn du wirklich ich sag mal gutes geld verdienen willst mit einem angemessenen zeitaufwand dann ist es wichtig herauszufinden was ist ähm, das Problem oder das Hauptproblem von einer bestimmten Personengruppe, ja, was dein Produkt exzellent lösen kann oder halt auch deine Dienstleistung und ähm, wo du einfach den größten Nutzen bringen kannst, wo dein Produkt, deine Dienstleistung einfach am stärksten helfen kann. Und wenn du dich auf diese Personengruppe konzentrierst, dann werden die Menschen durch dein Produkt, durch deine Dienstleistung, durch dich gute Ergebnisse erzielen und werden dann dementsprechend natürlich ähm, auch für dich als Hebel fungieren, weil du dann natürlich ganz anders Empfehlungen nehmen kannst, ganz anders weiterempfohlen wirst, weil du eben diese ganz spezielle Wirkung in ähm, ja, in ihrem leben halt ja bewirkt hast ja also ganz wichtig kenne deinen kunden und das gleiche gilt natürlich auch wenn du ein vertriebsteam aufbaust wer sind denn deine idealen vertriebspartner welche eigenschaften brauchen die und worauf solltest du dich konzentrieren du siehst es den leuten zwar nicht immer an ja und ähm, auch ähm, was die menschen sagen du kannst es nicht immer sofort herausfinden und da einfach noch ein tipp so by the way dass ähm, wenn du jetzt im network marketing bist ähm, Gib den Menschen, die die Chance wollen, gib ihnen die Chance, ja und ähm, mach deinen Job, indem du einfach immer wieder neue Leute hinzurekrutierst. Und wenn du zum Beispiel mal 100 Leute zusammen hast, dann schau auf die 20 oder auf die 15, ähm, mit denen, wo du merkst, hey, da bewegt sich was vorwärts und dann fokussier dich darauf und gib den Menschen deine volle Unterstützung und dann geht es an die nächsten 100 und dort nimmst du wieder die 20 und so weiter, so dass du einfach ja für dich mit deinem Team auch schneller vorankommst. Aber das nur so um, by the way um, der zweite punkt ist wichtig dass du für dich und für deine ergebnisse um, ja auch verantwortung übernimmst ich habe schon häufig gehört ja um, wenn ich mich mit menschen unterhalten habe die zum Beispiel in einem Network Marketing Unternehmen waren und dann woanders hingewechselt sind oder woanders hin wollten, ähm, war häufig die Aussage, dass sie keine Unterstützung der Ableihen bekommen haben. Wenn man aber mal dann genau nachfragt, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass die, die Menschen dort einfach ähm, ja nicht das gemacht haben, was, ähm, ja, ich sag mal, in den Leitfäden drin steht, was geschult wird, sondern sie haben es immer auf ihre Art und Weise äh, probiert. Das hat natürlich nicht funktioniert. So, und wenn natürlich jetzt eine führungskraft ja ähm, jemandem hilft und merkt die person setzt null davon um ja äh, liefert auch keine ergebnisse dann ist es natürlich nicht die schuld des äh, teamleiters des leaders der führungskraft sondern es ist immer die, die eigenen ergebnisse sind immer die verantwortung ähm, von dir selbst ja niemand ähm, ist für dich und deinen erfolg verantwortlich natürlich ähm, kann eine gute führungskraft äh, den rahmen geben kann ähm, ja kann dir ja auch ein stück weit helfen aber letzten endes ist es wichtig dass du die arbeit ähm, ja für dich tust ja und wer halt die arbeit nicht tut der kann dementsprechend auch keine ergebnisse erzielen so ja einfach ist es im regelfall aber Solange die Führungskraft nichts Falsches versprochen hat ähm, und auch da ist, wenn Hilfe benötigt wird, dann liegt es letzten Endes an dir selbst, äh, Ergebnisse zu produzieren. Ja, Und ähm, die Einstellung dahinter, die Verantwortung abzugeben, zu sagen, der hat mir nicht genug geholfen, das ist auf einer selbstständigen Tätigkeit sowieso ähm, das falsche Mindset, weil letzten Endes ähm, kannst du doch nicht, wenn du dich heute selbstständig machst, erwarten, dass andere Menschen ja dir den Erfolg bringen, sondern du musst für dich selbst, nach Lösungen suchen. Ähm, selbst wenn deine Führungskraft jetzt nicht da ist, ist es doch keine Option zu sagen, ich gebe jetzt auf. Sondern die richtige Einstellung ist ja dann nach Wegen Lösungen zu suchen, wie du für dich erfolgreich werden kannst. Ja, und deswegen sage ich, übernimm Verantwortung für deine Ergebnisse. Und gerade im Network Marketing ähm, niemand ist ähm, verantwortlich für deinen Erfolg und niemand ist verantwortlich für deinen Misserfolg. Die Person, die dich ins Geschäft gebracht hat, die einzigste, äh, der, der einzigste Punkt, wo diese Person ähm, ja, ich sag mal verantwortlich ist, ist, dass sie dich ins Unternehmen gebracht hat, was du daraus machst ist ganz ähm, deine entscheidung du bist erfolgreich äh, du, du beziehungsweise du bist verantwortlich für deinen erfolg den du hast ja niemand anderer und du bist auch verantwortlich für den misserfolg den du hast und da ist auch niemand anderer dafür verantwortlich dann dritter punkt ähm, klare Strategie, ja, ähm, leg dir eine Strategie zurecht, ähm, eine klare Vorgehensweise, einen klaren Plan, wie gewinnst du neue Kunden, wie gewinnst du neue Vertriebspartner, welche Schritte sind dafür notwendig und wie übst du diese Schritte aus, ja, ähm, ganz wichtig, klare Strategie von Anfang an. Dann, ähm, die einzelnen Schritte ist der vierte Punkt. Die einzelnen Schritte in diesem Prozess, ja, in, äh, in deinem Vertriebsprozess, die musst du können. Ja, du musst deine Handwerkszeug beherrschen, du musst Leitfäden beherrschen, du musst deine Kontaktgespräche beherrschen, die Verkaufsgespräche. Ähm, wie willst du ähm, neue Teampartner ausbilden? Wie willst du im Bereich Führung agieren? Äh, es ist wichtig, sich diese ähm, Prozesse einfach mal bewusst zu machen und ähm, die eigenen Ideen dazu auch aufzuschreiben und dementsprechend dann mit Leben zu füllen das Ganze. Ja, mit natürlich den Hilfsmitteln, die du von deinem Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommst. Und dann ist es auch wichtig, immer wieder diese einzelnen Schritte zu verfeinern, zu optimieren, zu verbessern, bis daraus ein System geworden ist, was einwandfrei läuft und wo ja, Erfolg quasi planbar und ja, ein Stück weit auch garantiert werden kann, wenn man diese Schritte einhält. Und last but not least der fünfte Punkt ist mit der wichtigste, ja, was ich immer ähm, oder was meine Erfahrung aus den letzten äh, Jahren halt einfach auch ist, ist ähm, das Thema Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung, ähm, viele Dinge, ja, die du äh, im Vertriebsalltag brauchst du kannst also verkauf vertrieb es sind alles vorgänge die dort stattfinden das ist wie in einem handwerksberuf auch du kannst diese dinge lernen was du aber nicht lernen kannst ja das ist der eigene antrieb sich permanent weiterentwickeln zu wollen nicht nur im fachlichen bereich produktbezogen auf den markt bezogen sondern halt eben auch an deiner eigenen persönlichkeit zu arbeiten immer wieder besser werden zu wollen dass du für dich einfach das ziel hast die die beste person zu zu werden die du äh, sein kannst ja und das merken natürlich auch deine mitmenschen wenn du dich weiterentwickelst ja dann werden deine kunden das merken weil du wirst deinen kunden mehrwert bieten können und wenn du mehrwert bieten kannst dann bist du mehr wert und dementsprechend werden menschen ähm, verstärkt mit dir zusammenarbeiten wollen werden vielleicht äh, jemand in der Konkurrenz auf einem gewissen Plateau stehen bleibt und ähm, ja und dann hast du natürlich den, den Vorteil aber auch ähm, persönliche Eigenschaften wie Freundlichkeit Höflichkeit positive Einstellung zu schauen was ist gut an dem anderen das sind alles Dinge an denen du arbeiten ähm, solltest weil das ist letzten Endes was dann ähm, ich sag mal den Erfolg potenziert du kannst ich gebe dir ein Beispiel stell dir mal vor äh, eine Person die krisgrämig ist, die den Fokus aufs negative hat, sitzt bei einem Kunden, die kann das gleiche Gespräch machen wie eine andere Person die fröhlich ist, die das Gute an anderen sieht, die sehr schnell eine Beziehung aufbauen kann, ja, wo einfach äh, wo einfach in der Lage ist, ja ein Stück weit ähm, ja Sympathie aufzubauen, so dass die andere Person sich wohlfühlt. Was glaubst du, wenn beide das gleiche Gespräch machen, wenn beide die gleichen Einwände behandeln müssen, wer davon wird letzten Endes das Geschäft machen? Logischerweise die Person, wo die Menschen ein gutes Gefühl haben, wo die Menschen ein gutes Bauchgefühl haben, ja? Und das ist in der Regel die Person, die sich halt, die an ihrer Persönlichkeit arbeitet, dafür sorgt, dass sie immer besser wird. Okay, das waren jetzt die fünf äh, Tipps zu Beginn. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für dich. Unterhalb des Videos findest du jetzt den Link zum äh, Blogartikel schau vorbei dort findest du ähm, ja noch tiefergehende informationen wenn das ganze für dich hilfreich war freue ich mich natürlich über einen daumen hoch und mich wird natürlich auch ja deine meinung zum thema interessieren welche tipps hast du gerade für newcomer im vertrieb im network marketing Nutze einfach die kommentarfunktion wenn du bock hast ähm, auf eine zusammenarbeit mit mir findest du unterhalb des videos ebenfalls ähm, die links wo du ähm, dich weiter informieren kannst in diesem sinne wünsche ich dir maximale gewinne wir sehen Hören uns im nächsten Video. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.